Der Kech nennt sich Sachsen und speziell die Leute sind berühmt für ihre vielen Teiche, die im Laufe von hunderten von Jahren vor allem durch Mönche angelegt wurden. So entstand ein einzigartiges Biotop, in dem sich eine Vielzahl von Tieren im, um und über dem zu zungelten. Das Bioternweserrat Gutau Water versucht mit den Naturerlebnispartnissen der Reiche und Olbersee dieses wunderbare Fleckchen Erde zu erhalten und zu bewahren. Genießt die Ruhe, entdeckt die unzähligen Tierarten und vielleicht, wenn ihr schön weise seid, könnt ihr auch den Otter sehen, wo ihr euch steht. Das Gebiet wartet mit vielen Aussichtspunkten und Wissenswerten rund um die Leute zur beiche auf. Wenn ihr noch etwas weitergeht, Kommt das Haus der tausend Teiche im Wasser, wo er euren kleinen Spaziergang abschließen kann. Ich habe vor vielen Jahren einmal den Beruf des Fischherrs in der Oberlausitz erlangt. Es gibt nichts Schöneres, auch wenn die Arbeit manchmal hart ist. Nach einer kleinen Runde durch die Teiche werdet ihr wissen, warum. Das PS, sehr gut geeignet für einen Familienausflug und das Ding nicht, nicht vergessen. Denn die zahlreichen Bänke mit Fischen laden dafür ein. Hier handelt es sich um ein Naturschutzgebiet. Die offiziellen Wege müssen zuallererst verlassen werden. Jetzt müssen wir runter. Neu platziert im Wurzelbereich eines Baumes, 10 Meter östlich der Koordinaten. Gut. Jetzt schauen wir, was wir tun bestehen. 34 ist Hier ein altes Schrumpfkasten und schauen wir mal hinein. Und das. Das ist wie heißt das? Gary? ich kenne das nicht. Das ist SpongeBob. Das ist Gary. Gary.